Bei der Kommunalwahl am 14. März gilt, Die Linke ist Hessens soziale Kraft. Macht mit für ein besseres Leben vor Ort. Wählt am 14. März Die Linke.